Hallo, guten Morgen, liebe Fahrradkanal-Fans. Ja, es ist jetzt 7.37 Uhr. Ich bin jetzt unterwegs zu meinem Startpunkt, wo ich meine zweitages äh, radeltour machen werde. Und zwar mit einer Zeltübernachtung. Und so viel kann ich schon mal verraten oder auch nicht. Äh, ich mache es mal so wie manche andere äh, YouTube-Fahrradkanal-Freunde. Ich verrate nicht, wo es hingeht. Noch nicht. Ihr dürft also gespannt sein, wo es diesmal hingeht. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal die auf die A1 fahren Richtung Norden. Genau. Ah. Ich bin jetzt hier an meinem ersten Etappenziel angekommen und zwar hier in äh, Oldsberg und zwar nennt sich hier die Eisenbahnhaltestelle Bigge. Ich hoffe man kann das da hinten sehen auf dem Schild und ich wollte ja dieses mal nicht verraten so direkt äh, wo es hingeht, wie das so die anderen Kollegen so machen genau und aus diesem grund ähm, ja ihr dürft ja noch mal ein bisschen weiter rätseln wo es denn hingeht ja jetzt geht es hier erstmal mit dem zug in richtung süden genau hier von holzberg ähm, die db haltestelle bigge geht es jetzt in richtung süden genau also Nächstes Video. Stopp! An der nächsten Haltestelle. Und dann verrate ich wieder mehr. Hallo, ihr seht, ich bin jetzt hier in Winterberg angekommen. Aber ihr wisst immer noch nicht, wo es lang gehen wird. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal versuchen, hier den nächsten... Ja, das war wieder kommod in der Navigation. Genau, ich wollte nämlich sagen, ich wollte mir jetzt erstmal ein belegtes Brötchen und Kaffee to go besorgen. Das mache ich jetzt hier in dem Edeka, wie ihr sehen könnt. Genau, da bin ich dann rein. Ja, und jetzt seht ihr auch, wo es denn lang geht. Es geht von Winterberg über Frankenberg zum Edersee. Hier mache ich eine Zeltübernachtung. Und dann geht es vom Edersee, von der Staumauer, wieder bis nach Korbach. Und von Korbach aus fahre ich dann wieder mit dem Zug zurück von, zu meinem Ausgangspunkt in Ohlsberg. Ja! Jetzt wisst ihr auch endlich, wo die Tour diesmal lang gehen wird. Ja, jetzt bin ich hier schon auf dem Weg aus Winterberg. Ja, eigentlich nicht wirklich raus, weil hier ist jetzt eigentlich erstmal das Zentrum. Hier die kleine Fußgängerzone. Hier auch, glaube ich, Fußgängerzone. Und jetzt mache ich mich auf Richtung Süden weil Winterberg ist ja nicht wirklich so groß, Winterberg Stadt zumindest. Und ich will jetzt hier zu der Bahntrasse. YouTube. Genau, da kamen dann erstmal ein paar ältere Leutchen mit dem Fahrrad den Berg hoch. Berg hoch hat immer Vorfahrt, solltet ihr vielleicht auch mal beherzigen. Ja, jetzt bin ich hier endlich auf der Bahntrasse und schon habe ich den ersten Zwangsstopp schon wieder hinter mir. Äh, wegen Baumfellarbeiten. Naja, gut. Muss ja sein. Ne? Borkenkäfer lässt grüßen. Ich weiß nicht, wieso, weshalb, warum. Ja, und hier ist denn jetzt auch ein See. Ähm, und zwar ist hier links auch irgendwie eine mh, MTB mountainbike Stadt. Strecke, irgendwie sowas. Man kann da, da war nämlich der Lift auch im Betrieb. Vielleicht konntet ihr es auf einem großen Bildschirm besser sehen. Ich sehe es ja jetzt hier gerade nur, während ich hier am Schneide-PC sitze auf dem kleinen Kontrollmonitor. Tja, ähm, jetzt endlich auf Strecke. Wie ihr seht, es geht eigentlich mh, mehr oder weniger immer bergab Richtung. Äh, Allendorf das ist so ein bisschen westlich einige Kilometer von Frankenberg, unten Allendorf an der Eder Und, ähm, hier liegen eigentlich jetzt roundabout mh, so rund 25 Kilometer Bahntrasse vor mir die ist eigentlich wunderschön wie ihr sehen werdet ja hier schon der erste kleine Zwischenstopp beziehungsweise zwangsslalombahn hier inzwischen wahrscheinlich fehlt hier wieder irgendein Viadukt was man einfach weg äh, gemacht hat und deswegen ihr seht hier auf der Karte kurz eingeblendet zwischen und dann muss man halt hier wieder so ein bisschen Slalom fahren, um dann wieder hier den Anschluss an die Bahntrasse zu haben. Äh, schlimmer ist es natürlich, wenn man jetzt die Trasse andersrum fährt, weil das war schon ein bisschen steil da, diese Zickzack-Strecke. Ja, hier links ein Blick auf einen Teil von Zwischen. Sehr schön, vor allen Dingen von der Bahntrasse aus zu sehen. Und hier seht ihr auch mal, wie tief die die Bahnstrecke Einschnitte in die Landschaft geschlagen hat. Ich finde das immer wieder faszinierend, weil man darf ja nicht vergessen, der Vorteil ist, wenn man auf so einer ehemaligen Bahntrasse radelt, dass die Steigungen nicht so extrem sind. Natürlich bis auf so, wenn da ein paar Brückchen fehlen oder so, Ja, dann haben die natürlich sich nicht die die Kosten auf sich genommen und die Brückchen durch moderne Konstruktionen zu ersetzen. Ja hier jetzt mein erster Picknickstopp, denn es ist schon gut Mittag und mein belegtes Brötchen. Ja hier war eine Infotafel. Ihr könnt ja auf die Pausetaste klicken, wenn ihr es gerne lesen möchtet, müsste eigentlich gut gehen. Bei 4K kann man ja auch ein bisschen ranzoomen. Ja, ich genieße jetzt, wie gesagt, mein belegtes Brötchen, was ich mir da aus Medica geholt habe, in Winterberg. Keine Schleichwerbung. Mm, lecker Brötchen, belegtes, mit gekochten Schinken, aus Winterberg. <lacht> ja, genau. War mm. übrigens ein Käsebrötchen. Ähm, ja. Und schon ist es auch aufgefuttert. Mittagspause sozusagen beendet. Und jetzt geht es weiter Richtung... Immer Richtung Süden, mehr oder weniger, führt die Bahntrasse von Winterberg runter, wie ich schon sagte, so roundabout 25 Kilometer plus minus x und ja hier immer so röhrenartige Tunnel. Ist wahrscheinlich sehr kostengünstig. Hier sind wir jetzt ist mal so die Kameraeinstellung so ein bisschen nach halb links wie die Täler hier so sind, wunderschön finde ich ja aktueller Standort werdet ihr jetzt hier sehen das ist jetzt hier der Ortseingang von Hallenberg Hallenberg habe ich gelesen war jetzt auch nicht so ganz so unbedeutend als die Bahnstrecke hier so ähm, ja man kann sagen im letzten Krieg nicht unbedeutend, aber auch ähm, während der Zeit, als sich als ich die, die Strecke so nach und nach stillgelegt worden ist. Ja, hier ein bisschen blöd, da habt ihr gerade gesehen, ich habe es extra mal ein bisschen groß gezoomt. Da war der Pfeil Richtung Radweg und der Radweg ähm, ging dann hier in Richtung der Hauptstraße. Also ehrlich gesagt, okay, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob jetzt hier wirklich ein Radweg ist. Ich habe da m, auf die Schnelle jetzt gar kein Hinweisschild gesehen. Ähm, ja, und irgendwann war dann da auch Ende. Ja, und ihr seht, ne, es ist nicht wirklich spaßig, ne, hier herzufahren. Allerdings ist es äh, dafür umso schöner hier mit den Fachwerkhäusern. Äh, ist schon ein bisschen schade. Aber gut, ne? ist natürlich ein bisschen enge Ortsdurchfahrt. Vor allen Dingen, wenn dann auch noch Autos hier parken müssen. Wäre das nicht so, sähe es ein bisschen besser aus. Aber okay. Ja, das vielleicht mal an die Ortsverantwortlichen. Vielleicht... Also man kann da ähm, auf jeden Fall ein Stückchen östlicher, direkt eigentlich parallel Radeln. Man sollte vielleicht den Radweg da ein bisschen besser ausschildern. War auch, glaube ich, in Komoting. Hätte ich auch so planen können. Aber gut, das passiert, wenn man mal den Schildern nachfährt. Ja, wer jetzt hier noch ein bisschen Verpflegung braucht, am Ortsausgang hier von Hallenberg schon am südlichen Ende. Gott sei Dank bin ich dann da auch der Parallel zu der Bundesstraße nehme ich mal an, ist das äh, verlaufende Radweg durch Hallenberg, dann auch Gott sei Dank wieder ab. Ja, und dann hat man hier auch wieder einen schönen Einblick in die Landschaft. Also, das entschädigt dann auch wieder wunderschön. Also, ich bin ja mh, wirklich Landschaftsfan. Ja, und hier sind wir dann auch schon an dem Tunnel, der. Der ist ca. 315 Meter lang und wie gesagt ich habe den Tunnel hier so ab Winterberg nach 18,6 Kilometer kommt der. Allerdings endet der nach Süden hin dann plötzlich hier irgendwie auf irgendeinem Parkplatz. Äh, fand ich jetzt nicht so wirklich schön weil man kommt da raus und dann so Hu, hallo äh, wo bin ich jetzt hier? Ja, hier jetzt mal die eine Spitzkehre. Die habe ich jetzt auch mal mitbekommen. Später im Film werdet ihr sehen, habe ich mal eine, die ich nicht so richtig mitbekommen. Ja, hier zu linken natürlich wieder wunderschöne Taleinblicke, wie ich finde. Also die Landschaft und die Wiesen hier. Nein, klar, gut. Äh, dieses Jahr, na, wir haben jetzt August... 23. August ähm, 2022, ein sehr trockenes Jahr, wie wir alle wohl erfahren haben und ja, äh, bleibt natürlich nicht ganz, äh, geht natürlich nicht so ganz ähm, ohne Schaden an der Natur vorbei. Ja, hier wieder schöne Wiesen. Die Nune ist das jetzt hier nicht mehr. Die Nune die kommt nämlich von Winterberg runter und dann geht die parallel zur Bundesstraße und zur Bahntrasse. Aber ab Hallenberg biegt die Nune ab und man folgt hier eigentlich einem anderen Flüsschen. Ja, hier jetzt schon die ersten Siedlungsausläufer, Wohnhäuser von Allendorf. Das geht ja relativ fix und hier endet dann auch erstmal die Bahntrasse und ihr seht hier rechts schon ich glaube das ist schon so ein kleines Herzlich Willkommen Schildchen. Übrigens hier fissmann alle Leute die eine Gastherme haben oder eine Gasheizung, ich glaube Gasheizung, Gaskessel machen die wahrscheinlich auch, keine Ahnung. Ich kenne nur die, die Warmwasser-Heizgeräte von Fissmann. Das Bondong ist natürlich dann Weiland. Ähm, soll jetzt keine Schleiferbung sein, Gottes Willen. Also ich krieg, ich, ich krieg dafür auch kein Geld. <lacht> so. Ja, hier jetzt ähm, schon der Ortsausgang und der Ortsteil ähm, Ren Renatehausen. Renat Sehr merkwürdiger Name, wie ich finde. Ja, und man kommt dann schnurstracks geradewegs grad, auch dann auf die Eder. Und hier so ein kleines, ja, wie ich finde, doch ähm, relativ interessantes Stahlbrückchen mit mit diesem Fachwerk. Wie ich finde ich sehr schön. Ich weiß nicht, wie alt sie ist. Vielleicht weiß das jemand. Kann ja vielleicht mal jemand in die Kommentare reinschreiben und ich war wie gesagt sehr angenehm überrascht. Also man hört ja alle Naslang in allen Medien, die Flüsse werden trocken und der Rheinpegel ist so niedrig wie noch nie und hier sieht man die Eder, also das Klasse Wasser war jetzt nicht irgendwie so trübe abgestanden oder sonst irgendwie. Komischerweise hat die Eder jetzt hier auch nicht die sagenhafte Fließgeschwindigkeit, also hier noch kurz ein Thermos Thermometer, was ich so mit hatte, 28 und ein paar gequetschte Grad. Ja, jetzt kommt man hier in so eine Art ähm, flache Tiefebene, die sich hier so links von der Eder erstreckt, Hinna, hinter Rennerterhausen, also zwischen Rennerterhausen und quasi Frankenberg. Ja Und da gibt es dann auch einen wunderschönen Rundblick durch dieses Edertal hier. Ähm, nennt sich irgendwo stand Erlebnisstation Hauserner eder Ederebene. Ich fand dieses Bauwerk also vom Holz her wie das hier so die Planken waren jetzt nicht so schnurgerade und gleichförmig. Die waren sehr wellig, gebogen, geschwungen. War schon eine witzige Konstruktion. Also vom Weiten gefiel mir das schon sehr gut. Ja, und... Ja, gut, jetzt ist natürlich... Ähm, Mitte, Ende August. Ähm, also die Vögel, die da alle auf der Tafel waren, die wird man hier wahrscheinlich bestenfalls vielleicht morgens sehen. Und im Frühjahr und im Herbst. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass es hier Störche zu bewundern gibt. Äh, hier die Treppe runter habe ich auch gefilmt, weil, wie gesagt, da dieser... Dieses Geländestück war auch so fächerartig äh, konstruiert und aufgebaut. Ein schöner Picknickplatz noch, hier ein bisschen was über den Platz zum Nachlesen, ich weiß nicht, man kann ja auf die Pause-Taste klicken, vielleicht kann man es auch lesen, wenn man dann ranzoomt, vielleicht am PC. Sogar hier Fahrradstangen um das Fahrrad anketten zu können oder befestigen zu können. Ja, und hier noch eine Picknickbank. Ähm, schön im Schatten. Ja, und ich mache mich jetzt wieder weiter auf dem Weg Richtung Frankenberg. Das ist jetzt auch nicht mehr unbedingt so sehr weit. An dieser Stelle habe ich jetzt hier schon 32, circa 32 Kilometer hinter mir. Hier noch mal so ein Blick nach links in die Landschaft und hier Radler, die mir so entgegenkommen. Also man sieht, die Strecke ist auch relativ beliebt. Ja, hier noch mal eine Drohnen-Follow-Me Aufnahme. Aber ich weiß nicht, mit der Folgefunktion also irgendwie tut es die Drohne nicht so. Naja, wird also Zeit mal eine andere sich zu besorgen. Ich habe dann hier mal so ein bisschen die Drohne als Stativ mit Hintergrund der Landschaft genommen. Ich glaube das kommt viel besser an. Könnt ihr ja vielleicht mal in die Kommentare reinschreiben. Ja, dann geht es hier über die Eder. Mal wieder, beziehungsweise nicht mal wieder. Ist eigentlich das erste, die erste Brückenüberquerung mit dem Fahrrad. Ist so hier so ein Stückchen südlich von Reudenau, heißt so, heißt das Nestchen. Ja, und dann geht es hier auch schon über die ehemalige Strecke, die zwischen Frankenberg und Aden, Aden, Adendorf, wie ist das Nestchen jetzt noch? Al Allendorf, genau, Allendorf. Ja, jetzt bin ich hier auch schon im Zentrum fast von Frankenberg weil zur rechten lag jetzt auch der Bahnhof von Frankenberg. Man kann ja auf der Strecke zwischen Brilon und Marburg mit dem Zug hier eigentlich fahren. Ich hatte mir jetzt einen Weg ausgesucht, um die steile Steilung in die Steigung zu umgehen, um in die Oberstadt mit dem alten, schönen Rathaus zu gelangen und hier so ein bisschen die Altstadt zu genießen. Wie ihr seht, bin, sieht man schon schöne richtig schöne fachwerkhäuser ich bin ja da so ein bisschen fan von und ich finde das auch gut dass man hier die pflaster belegung auf dem belag auf der straße so gelassen hat oder weiß ich ja nicht vielleicht ist das auch mal inzwischen erneuert worden hier das schöne rathaus von frankenberg ähm, ja, und wie gesagt, ne, ich habe also da den Berg so ein bisschen umfahren. Und ihr könnt jetzt mal sehen, ich bin jetzt hier geradewegs rechts vom Rathaus ähm, fahre ich jetzt runter in die Fußgängerzone. Mal hier rechts noch eine schöne Gastronomie, Außengastronomie, weil ich wollte nämlich in, in Frankenberg dann auch noch.. Ähm, mir ein leckeres Eis gönnen und deswegen bin ich dann auch hier noch mal unterwegs nach unten und man sieht das ist schon ein bisschen steilerer Berg, aber okay, ähm, hätte man jetzt vielleicht auch hochradeln können, aber gut, ich sag mal so, mit dem Pflastersteinbelag ist das Ganze dann natürlich auch so ein bisschen, ein bisschen fieser zu genießen. Ähm, wäre so mein Eindruck oder meine Sache, die ich da zu bedenken geben würde. Aber gut, muss ja jeder selber wissen. Ich habe oben in der Oberstadt eine schöne Bäckerei gefunden, tollen ähm, Pflaumenkuchen... Und noch ein anderes schönes Stückchen, Kuchen, Käse, Mohn, glaube ich war es. Das lasse ich mir da kurz noch schmecken in der Altstadt, bzw. in der Unterstadt, wo die ganzen Geschäfte sind. Und habe mir dann danach auch noch, weil im Hintergrund war noch eine Eisdiele. Ja, jetzt bin ich auch hier auf dem Weg weiter in Richtung Edersee. Genau, hier ich, hatte ich vorhin gerade auch die Eder noch mal überquert. Und hier war leider eine Stelle, man sieht es ja, der Teer ist noch ganz schwarz und frisch. Da hätte ich nur um Umleitung fahren müssen, aber mal ehrlich, ich hatte keinen Bock da jetzt <lacht> diese blöde, wer weiß woher, Umfahr Umfahrung zu fahren. Also habe ich das Rad genommen und habe einfach mal ein Stückchen über den Bürgersteig geschoben. Ja, hier seht ihr schon wieder... Auswärts äh, nördlich von Frankenberg geht es dann auch schon wieder ab in die Natur. Leider hier dann auch nördlich von Frankenberg ein Stückchen neben der, neben der Landstraße entlang. Ja, hier bei äh, Frankenberg gehört wahrscheinlich ein Ortsteil wohl vier Münden münden da quere ich jetzt noch mal wieder die Eder. Und dann stoße ich auch an einen, oder stoße dann auf einen, also hier auf diesen Bahnübergang in Viermünden. Ja, und leider, eigentlich wollte ich den Zug noch gefilmt haben, aber... Meine Kamera sagte, nö, Akku ist alle, obwohl ich da immer die Powerbank anschließe. Naja, aber gut. Irgendwie war der Stecker nicht richtig drin und dann lief eben die Digi Pocket 2 über den internen Akku und der war dann eben gerade mal alle. Tja, wie ihr seht hier, wieder wunderschöne Landschaft. Landschaft gibt es hier viel, also diese Tour ist wirklich was für Naturliebhaber. Ja, hier das ist jetzt mal nicht die Eder, die Orke und äh, das ist auch ein Örtchen dazu, nämlich ähm, was war das, wie heißt das? Ederbringhausen. Hat sogar auch einen eigenen kleinen kleine Bahnhofstation. Genau, und da biege ich dann auch wieder ab auf die zur Bahnstrecke meistens parallel verlaufenden Radweg im Edertal ja habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen dass da immer rechts irgendwie oder links von meiner Strecke dann die Bahnstrecke ist aber ihr seht ja das ist eigentlich sehr schön Schäfchen hier zu linken voraus tolle Sache und von daher alles easy. Ja, jetzt kommt hier die Spitzkehre. Hier war gerade zu rechts, wo da das rot-weiß gestrichene Gelände war. Habe ich total verpasst, irgendwie. Ähm, Gott sei Dank bin ich nicht zu weit gerollt. Aber mit vollem Gepäck ist das immer alles ein bisschen doof, wenn man dann umdrehen muss. Naja, alles kein Problem, wenn man nicht... Viele Leute hinter sich oder neben sich hat ist das alles okay ja hier jetzt wieder mal eine bei Vöhl-Schmidt-Lohheim war das glaube ich ja und hier bin ich schon an der nächsten eigentlich schon fast am Edersee hier schon kurz vor Vöhl-Herzhausen äh, das ist dann auch ein Stückchen davor ist dann auch zur Linken der Campingplatz gewesen. Ja, hier links müsste jetzt eigentlich, wenn der Edersee richtig gefüllt wäre, müsste da eigentlich jetzt See zu sehen sein. Aber wie vielleicht schon einige von euch in den Medien gehört haben, ähm, ja, ist der Edersee hat der sehr bluten müssen, um die Weser entsprechend zu bewässern, damit dort noch die Schifffahrt stattfinden kann. Ja, hier ist jetzt die Talstraße bzw. die Uferrand-Radweg. Jetzt bin ich auch schon hier an meinem Campingplatz in Assel Süd. Das ist so ein Stand irgendwie Naturcampingplatz. Ja und was liegt für mich nicht näher, als dann sowas zu bevorzugen. Seht, ihr seht ja, das sieht richtig urig aus, wie ich finde. Also ich war ja schon auf ein paar Camping- und Zeltplätze, aber den fand ich wirklich toll. Ich konnte mir alles aussuchen. Ich wollte ja auch einen äh, 220 Volt ähm, Verteilerkasten in der Nähe haben. Ich habe habe deswegen auch so roundabout 15 äh, 15 Meter Kabel mit, Verlängerungskabel und dementsprechend habe ich mir jetzt dann, ich habe das Kabel erst gelegt und mir dann den Platz hier ausgesucht, ähm, war wie ihr seht richtig viel frei, schön also super Campingplatz wie ich finde für Naturliebhaber, eigentlich haben die auch irgendwo so einem mini -Shop, aber irgendwie war da alles zu und ich weiß nicht, wieso und warum der, der Mann, der da am Trecker herumgebastelt hatte, der mich da in, in Empfang genommen hatte. Zum Glück hatte ich ja einen Tag vorher den Platz gebucht. Ich sage, ich habe auch eine Buchung und äh, Rezeption ist zu und alles kein Problem. Und der hat mir dann gezeigt, verschiedene Stellen, sagte, du kannst dir frei aussuchen fand ich super. Ja, das Ganze mh, mit Strom, mit Duschen und allem Pipapo, 11 Euro, liebe Leute, sehr zu empfehlen, der Campingplatz. Okay, die Sanitäranlagen, naja, ähm, ich bin ja so ein bisschen gepflegtes Ambiente gewohnt, aber beim Camping muss man immer ein bisschen abstrichen machen. Auf jeden Fall, die Leute sehr, sehr freundlich, ja, und ich habe, während ich jetzt hier erzähle, euch äh, natürlich hier mal meinen Zeltaufbau in Schnelldurchgang. Das ist übrigens ein zweimal, zwei Mann, zwei Personen äh, Zelt von Naturhike Natur oder Heike geschrieben. Nature Hike wird es wohl in Englisch, im, im, im Englischen ausgesprochen. Ja, hier dann auch meine Luftmatratze von Nature Hike. Und jetzt pumpe ich gerade mal mein Kopfkissen auf. Ja, ich finde diese Luftpumpe da, diesen Sack eigentlich total praktisch. Also, ich finde ihn klasse. Ne? Also, mit einer Fußpumpe ist man, wäre man da ewig dran. Und mit dem Sack habe ich die Luftmatratze da in vier, fünf Mal mit dem Blasebalg dann aufgepustet. Hier übrigens auch mein, mein Daunenschlafsack schlafsack Niger von Niger Hike ähm, Haben schon sehr hohe Isolationsgrade. Ja, wer das alles ein bisschen näher wissen möchte. Gut, ich habe dann im... Sonnenuntergang. Die Sonne war eigentlich schon weg hinterm sorry, Horizont. Man sieht das jetzt hier. Ist noch ein bisschen rot. Wollte ich eigentlich einen schönen Sonnen Da ist übrigens diese Brücke im Hintergrund zu sehen, weil der Edersee... Eigentlich ist die unter Wasser oder die Brücke ist dann ja tief unter dem Wasser, wenn der Edersee voll ist. Ja, und ihr seht ja, die Bilder haben noch... oder die Kamera... Das hat noch gerade so geklappt, aber weil das Licht nicht mehr allzu hell ist, wird das dann auch ein bisschen unscharf mit dem Schwenken. Ihr seht das jetzt hier so gerade, wenn Bewegung reinkommt, weil natürlich von der Empfindlichkeit lässt das dann nach. Ja, hier seht ihr meinen, meinen Sitzhocker. Ich habe den mal mitgenommen. Ich hatte den bei jemand anders als ähm, Biker-Kanal gesehen. Ja, und mit diesem ersten Teil möchte ich mich schon mal verabschieden. Am ähm, nächsten Tag geht es dann weiter mit Teil 2. Und bis zum zweiten Teil. Tschüss!